Thank you. Foyling. Oh, yeah! Oh, it's so nice. It's so nice! There she is. Can you see her? It's es ist kurz vor 7 Uhr morgens. Guten Morgen! Schau da! <laughs> wow. Seht ihr das? Es dampft! Und da gehen wir hin. Das ist unser Ziel. Ja. Wir sind bei den, wie heißen die? Ich weiß nicht, Saturnia. Ah ja, die Saturnia heiße Quelle, Quelle natürliche Quelle. Ja. Schwefelquellen. Man riecht Es riecht so nach Eierfurtz. Ja. <lacht> die ganze Zeit Kaya beschuldigen. Aber, aber es unschuldig. ist das Bad. <lacht> äh, ja, ich bin gespannt jetzt auf das heiße Bad. Und da ist einfach noch der Mond, ich glaube es war Vollmond heute Nacht. Die Stimmung ist grandios, also auch hinter uns ist äh, so ein äh, roselila gefärbter Himmel. Das ist Bad. Ja. Ja, das ist so also es lohnt sich schon äh, früh aufstehen. Danke, dass du mich geweckt hast. Bitte? Ja. Weil sogar ich, mit Kaffee, ne? Sogar mit Kaffee. Ich ja. habe noch tief und fest geschlafen und dann höre ich, wie es rumrommelt und so, dass der Kaffee macht. Ich, was ist denn los? Lass mich doch schlafen. <lacht> ja. Aber herrlich, schön. Ich bin jetzt auch wach, denn das ist auch wieder schön. <lacht> Puh, also hier qualmt es ordentlich. Und ich kann euch sagen, dieser Dampf, der stinkt, ey. <lacht> Ja, aber das Dampfen ist vielversprechend. Also, zieh die Ja, geh rein. Danke, ja, geh. Okay, Guck okay. Wo ich hingehen? Kann. Hier draußen ist es geil dann, ne? oh, aber ja. ich wir waren ich gar oh, das Handtuch ist ewig feucht. drin. Feucht, das Handtuch. Dein ja, es ist feucht und nassig. Oh. Ja. Wir waren schon echt eine Stunde drin. Oh, ich hätte noch länger bleiben können, ja. eigentlich, wenn ich nicht jetzt pinkeln müsste. <lacht> Ab zum Frühstück würde ich sagen, aber schaut es an, wie traumhaft ist es bitte. Ah, echt schön, echt ja. schön. So geht's hier die Hose aus und dann geht's ab zum Frühstücken. Herrlich! Also, gute Start in die neue Woche, würde ich sagen. Ach, zurück vom Bad. Hier haben wir geparkt. Richtig süß. Da geht's eigentlich nur Hier steht nur Mobil und wir. Und da haben wir gestern Abend noch einen Platz ergattert. geht schon mehr ins in frühstücken. Oh, das wäre doch richtig schön, oder? Also, schauen, ob da was ist. Zumindest würde mich das empfohlen von Giorgio. Jetzt hey, muss es nur noch offen haben. Muss nur noch offen haben, das schauen wir. Ja. ja. Oh, ich muss mir Socken und Schuhe anziehen. Das ist kalt. Es ist echt kalt, ja. Also Schuhe angesagt. So, du hast bestellt. Ja. Okay, sehr gut. Kommen Sie rein. Wir gehen nach hinten rein. Weil draußen ist es schon zu kalt, ne? Ja, weil es dann nur schaltet. Es ist spartanisch eingerichtet, aber ich glaube, dieses italienische Frühstück wird uns schmecken. Ja, das ist gut. Mmm, da steht das Frühstück dann. Ja. Und? Ja. Wir haben Panini mit Rucola und dieser Parmaschinken oder so. Ja. Dann zwei Croissants mit Creme und Cappuccino. Herrlich. Lass dir schmecken. Danke. Okay. Ja. Guten. Ich im Sonne. Sonnentanz. <lacht> Ein Sonnen ja. Mega. Sonne. Und äh, wie man sieht, wir sind wieder woanders äh, Neuer hingepackt. Strand. Ja, wir stehen bitte auf dem Strand. Am Meer. Ganz viel Strandgut angespült. Da merkt man, dass Winter ist, ne? dass so viel Strand gut angespült wird. Ja, aber richtig geil der Platz. Wir sind so richtig Sand draufgedüst gestern Abend. Da hattest du dann noch die geile Session. Nee? Ja, wieder Abendlicht. Das abendlich? ist sehr schön. Ah, Hammer, ja. Hammer. Ja. und wir sind in Piomino und das ist im Norden. Und warum sind wir im Norden? Ja, aber warum sind wir im Norden? Wir waren ja gestern auch in der heißen Quelle bei Saturnia. Das ja. ist ja auch schon ziemlich bei dem Norden. Ja. Und äh, wir sind im Norden, weil wir uns auf den Heimweg machen. Ja, der ja. Ende oder das Ende der Reise ist äh, offiziell jetzt, weil wir ab äh, Anfang äh, Dezember eine Wohnung in äh, die Niederlande haben. Ja, haben wir, haben, wir haben ja letzten Vlog erzählt, dass das mit der Wohnung nicht geklappt hat. Ja. Dann sind wir haben wir. Echt alles angerufen, gemacht und getan, dass wir was finden, weil es ist sehr schwierig was zu bekommen. Weil öffentlicher Wohnungsmarkt zu mieten ist da eigentlich gar nichts. Nee. Und dann hat Kai alle Makler angerufen und ja. eine hatte dann ein kleines Häuschen in äh, Haushaven. Genau und das wird jetzt bestätigt. Da ziehen wir hin ab Dezember. Ja, genau, aber ist halt schon äh, möbliert. Ja. Und äh, für anderthalb Jahre, aber es ermöglicht uns den Startort und von da können wir dann immer weiter gucken, was genau. wir finden. Ja, richtig krass nach so langer Zeit. Aber bevor wir äh, hier weiter das Ding so abschließen, ja, gehst, es geht du dann einfach, noch weiter. gehst du einfach, gehst du einfach nochmal aufs Wasser, ja. ne kleine Session hier und dann äh, sehen wir uns äh, danach nochmal. Später. Ja, genau. Trees will whisper the word Maybe the sun will spread your joy To the ones who lost their hope Help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Mm -hmm. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that. What your love, what if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Bitteschön, ja. ich weiß nicht, ob man mich dafür anstoßen kann, aber auf, ein, auf eine letzte Nacht in, äh, in Lowy. Die letzte Nacht ist Morgen. schon vorbei. Die Nacht ist vorbei, stimmt. <lacht> <lacht> ja, so ist es dann. Wir sind äh, auf dem Heimweg. Wir stehen äh, in Como, kurz vor der Schweizer Grenze. Ja, es ist äh, frischer zum Aufwachen. Ja, ich habe Pulli an. Ich wollte auch gar nicht aufstehen zum Kaffee machen, weil es so kalt ist. Und ja. ja, wir freuen uns jetzt heute den Rest zurückzufahren. Und dann werden wir jetzt erst nach Tübingen, weil da alle unsere Sachen gelagert sind. Ja. Und Familie, Freunde sehen. Genau. Und dann mhm. geht eigentlich so äh, mhm. die, die Reise oder für euch vielleicht ganz spontan und unspektakulär zu Ende. Ja. Ähm, aber... So ist es halt im Leben und für uns ähm, war es auch ganz also relativ spontan. Wir hatten immer geplant Weihnachten zurückzukommen. Wir gehen noch nach Sizilien und alles. Aber irgendwie haben wir gemerkt, die Luft ist raus. Irgendwie, ja, weil auch die Tage so kurz sind und kälter und dann ist es wieder so feucht im Bus und dann muss man wieder gucken, dass nicht alles schimmelt und pff, das irgendwie reicht's dann. Ja. Und man kann dann noch sagen, okay, nee, wir wollen das noch sehen und da sich durch doch noch weiter, aber dann ist die, immer die Frage, wie viel Spaß macht es uns gerade eigentlich noch? Und irgendwie sehen wir uns total nach Festigkeit. Und den normalen normaler Alltag. Alltag. Ja. Was ihr jetzt wahrscheinlich denkt, sind die Verrückten. Aber, ja. aber nee, das ist echt, finde ich, auch das ja. Schöne an so einer Reise. Man hat mal schon echt so einen Perspektivwechsel und ich bin... Mhm. Also, echt richtig dankbar, dass ich das mit dir machen dürfte ja. und darf. Und äh, also, ja, das war schon ein richtig, richtig schönes Erlebnis, äh, das, das wir, glaube ja. ich, für immer bei uns tragen und, und wo wir auch immer aus zurückfallen können. Das ist so, glaube ich, auch das Gute, dass wir wissen, okay, das gibt es immer, das können wir immer. so Ja, ja. und äh, jetzt freue ich mich. Äh, auf das neue Kapitel Total. sozusagen. Ich auch. Ich wollte es ja. auch nicht missen, unseren Erfahrungen, Erlebnisse so viel Zeit zusammen zu verbringen. Ja. Ja. Und ja, neues Abenteuer. Und der Kaffee schmeckt. Ja, sehr gut. Richtig, richtig lecker. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, lassen wir den letzten Morgen im Bus der zweite gemütlich auslängen fahren gemütlich heim und. Ja, starten ein neues Kapitel, das ja. heißt, äh, das wird jetzt der letzte Vlog sein, denn die Reise ist vorbei, das war einfach für die Reise gedacht für uns. Ja, als Erinnerung, als Tagebuch Tage. sozusagen, wo wir dann drauf zurückgucken können. Ja, auf Und wie viele Wochen können wir jetzt zurückgucken eigentlich? Du hast ich glaube, das, glaub, das äh, ist Vlog 64 jetzt. 64 Wochen, also das sind schon einige Wochen, schon äh, ja. echt spannend, ja. spannende Zeit, Er hat auch viel über sich selber gelernt, finde ich. Total. Ja. Auf was freust du dich am meisten? Was freue ich mich am meisten vor? Das ist schwierig. Einfach die Toilette einfach zu haben. Ja. ja, vor allem das denke ich. Einfach eine Toilette zu haben und nicht äh, immer schauen muss, oh, ist das schon voll, oh, ich, ich kann nicht, weil äh, der Toilette ist voll, ich muss die erst lernen. <lacht> solche Sachen, also sowas. Ja, ja. ich auch. Ja. Und nicht alles rumräumen, jeden jede Morgen und ja, das jeden Abend und alles ist, alles ist dreckig. Und eine heiße Dusche freue ich mich auch. Das äh, kommt auch noch dazu. Ja. Ja. Und was wir auch schon gesagt haben, freuen uns mal wieder drauf zusammen kochen zu können, wo wir beide in der Küche stehen können. Ja. So. Echt so Kleinigkeiten. Ja, echt. Echt. Ja. Kleinigkeiten. Ja. Schön. Das heißt, man äh, schätzt wieder alles mehr. Man schätzt alles mehr. Das Fanlife gefällt uns noch immer sehr, ja. sehr, sehr wir gut. wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten Urlaube. Genau. Wir sagen jetzt können wir uns wieder <lacht> auf Urlaube freuen. Es ist äh, irgendwie echt äh, verrückt. Aber man ja. geht so hin und her. So, oh, es ist vorbei. Oh, wir hatten noch länger. Oh, es ist äh, cool. Wir haben das im Bock Ja, durch. wenn. Und, vor äh, allem, wenn dann echt feststeht, Okay, jetzt ist es vorbei. Ja, ja. Dann denkt man, oh, hätten wir nicht noch länger machen sollen? Das war, wir hätten ja noch länger machen können. Wollen wir echt in die Kälte? Ja. Wenn es aber kein Ende ist und man reist weiter, dann denkt man oh, ich will eigentlich zurück und ich habe genug und die Kälte und nass und bö. Ja. Das sieht man mal, äh, vieles passiert da im, im, im Kopf herum und es ist äh, ja. wichtig, einfach mit sich selber da dann im Reinen zu sein und sich auf sein Herz zu hören. Und äh, ich glaube, das machen wir ganz gut. Ja. Und äh, ja, sehr, sehr schön, dass ihr auch ein bisschen so dabei wart, dass wir das mit euch teilen konnten. Ja, Und, total. Äh, Lasst gerne auch irgendwie noch einen Kommentar da, wie euch allgemein unsere Reise gefallen hat. Ähm, ja, und ja, es tut uns leid für diesen abrupten Stopp. Genau, aber dann wird es einfach Zeit, äh, auch äh, Kommentar da und auf dem End Like-Button zu drücken, <lacht> einfach zu entabonnieren und dass ihr einfach die Computer ausschaltet und für euch selber auch äh, ein Reise startet nach draußen. Und äh, ja, das äh, hätte ich mal gesagt. Das ist äh, Plan, mein letzter Wort. Mein äh, letztes Wort. Und dann würden wir noch vor einmal sagen, äh, unser Abschiedsgruß. Unser Abschiedsgruß, genau. Dach, dach. Doi, doi. <lacht> Ciao.